Frau Kurz? Hallo. Ja, ich bin Selma Kurt. Sehr schön, hallo. Ich bin Anna Bayerle, eine der Hebammen. Wir führen heute das Geburtsgespräch zusammen. Möchten Sie einmal mit mir ins Besprechungszimmer kommen? Ja, gerne. Super. <lacht> okay, so. Hallo nochmal. Wir haben uns auf dem Flur gerade schon mal kurz gesehen. Ähm, ich bin Anna Bayerle. Eine der Hebammen hier und wir würden heute das Gespräch zusammen machen über ihre Geburt und was sie sich so vorstellen. Darf ich als erstes einmal ihren Mutterpass haben? Ähm, ja, Entschuldigung, mhm. Sie sind die Ärztin. Ähm, ich bin die Hebamme. Wir machen heute zusammen das Gespräch über die Geburt und was sie sich dafür so wünschen und vorstellen. Ähm, wenn Sie gerne mit einer Ärztin sprechen möchten, können wir das nach dem Gespräch gerne noch machen. Ja, bitte. Mhm. Ich bin hier, weil ich gerne mit Ärzten sprechen mhm. möchte, die mich auch äh, bei der Geburt, betreuen wird. Mhm. Ich gucke mal einmal gerade ähm, hier rein. Ähm, ist das Ihre erste Schwangerschaft? Nein. Nee. Ah ja, ich sehe schon die zweite. Sie haben schon einmal ein Baby geboren. Ja. Genau. Ähm, weil Sie jetzt gerade sagen, Sie möchten gerne die, die Ärztin auch sehen, die bei der Geburt dabei ist. War das bei dem, ähm, bei dem ersten Baby so, dass 2019 geboren ist? Ja, das war meine Frauenärztin, mhm. aber das war in der Türkei, in Istanbul. Mhm. Und ja, die hat mich auch in Klinik betreut. Okay. Das, das erste Kind ist in Istanbul geboren, ja? Ja. Okay. Mögen Sie mir ein bisschen was davon erzählen, wie die Geburt für Sie war? Die Geburt, ja, meiner Tochter, sie ist drei Jahre mhm. alt und ich bin in Istanbul geboren mhm. und dort habe dort gelebt. Und ähm, das war gut. Das war ähm, mit meiner Frauenärztin zusammen. Wir mhm. haben viel gesprochen und ähm, sie war auch ähm, in der Klinik. Mhm. Das war eine Privatklinik. Okay. Und ähm, sie hat dort gearbeitet und ähm, ja, ähm, das war Gut. Sehr schön. Okay. <lacht> ja. ähm, und jetzt sind Sie ja hier und kriegen das Kind hier. Wie lange sind Sie denn ähm, in Deutschland? Und wie ist das jetzt mit der Frauenärztin? Wie kommen Sie mit der zurecht? Ja, ich bin erst seit kurzem mhm. hier ähm, in Schwangerschaft ah, okay. gekommen, mhm. weil ähm, mein Mann hat eine neue Arbeit. Mhm. Und ähm, hier äh, für mich war sehr wichtig, gleich äh, eine Frauenärztin zu finden. Ähm, auch türkischsprachig. Mhm. Ähm, und ähm, ja, sie ist sehr nett und ähm, nur ja, manchmal sehr wenig Zeit. Mhm. Ja, ich gehe und dann, wir sprechen aber nicht viel. Ja. Und ähm, sie hat gesagt, dass sie bei der Geburt nicht mhm. dabei sein wird und ähm, ja, ich war ein bisschen schockiert. Und ähm, ich finde das ein bisschen komisch. <lacht> ja, wenn das anders war vorher, ja. Ja, mhm. ja. Und ähm, deswegen jetzt, ich bin hier mhm. und ähm, ich lerne kenne, lerne kennen. Ähm, meine Ärztin die dann auch bei der Geburt? Genau, zumindest die, ähm, können wir gucken, ob, die, ob wir mit der diensthabenden Ärztin von heute sprechen können. Ob das die Ärztin ist, die auch bei der Geburt dabei ist, kann man tatsächlich nicht so ganz genau sagen. Aber vielleicht ähm, hilft es, wenn ich noch einmal kurz erkläre, äh, was, genau, was das Ziel von dem Gespräch heute ist. Wir haben ungefähr eine Stunde Zeit. Und es geht darum, dass ich mir schon Sachen aus dem Mutterpass rausschreibe und wir auch ein bisschen über ihre ganze Gesundheitsgeschichte sprechen. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass wir über ihre Wünsche zur Geburt sprechen können. Über ihre Vorstellungen, vielleicht auch ihre Sorgen, falls sie welche haben, zur Geburt. Und das würde ich alles aufschreiben und festhalten. Und dann weiß das Team, die Hebamme vor allen Dingen, die sie wahrscheinlich bei der Geburt betreut, dann schon ganz viel darüber, wie sie sich das vorstellen. Mhm. Die, Entschuldigung, die Alles gut. Hebamme, mhm. die betreut bei ja, der Geburt. Genau, das, okay. ähm, meistens hat man ähm, eine Hebamme dabei, die die Be Geburt begleitet ne, und die mhm. mit einem zusammen irgendwie guckt, was vielleicht sich für einen Weg finden lässt, wie sie mit den Wehen umgehen ähm, und die auch sie und das Baby im Blick behält und die Herztöne im Blick behält mhm. und ein Arzt oder eine Ärztin kommen dann dazu, falls es irgendetwas gibt, was auffällig ist. Ne? Die kommen punktuell mit dazu. Die sind also immer ansprechbar und immer da, falls man das brauchen sollte. Mhm. Aber solange alles gut verläuft, brauchen wir das in der Regel nicht. Ich habe jetzt, ich gucke hier gerade noch mal rein. Das ist Von sehr, dem sehr anders, ne? ja, ist ganz anders. Bin, ähm, Hebamme in der Türkei. Mhm. Sie ist Hilfe für Arzt. Ja. Und Arzt ist, also Ärztin, Arzt ähm, ist eben die die Die Ansprechperson. <lacht> ja, ja, dann ist das ein bisschen irritierend bestimmt, ja. das glaube ich. Ja. Genau, also die Ärztin ist ja auch immer im Hintergrund, falls, falls man das brauchen sollte. Aber von dem, was ich jetzt hier so aus dem Mutterpass sehe, sieht das aus, als wäre alles in Ordnung. Aber mich interessiert natürlich vor allen Dingen, ähm, wie es Ihnen jetzt in der Schwangerschaft ging. Und, genau, und dann, ja. ähm, wenn das alles unauffällig aussieht, so wie es jetzt hier aussieht, dann kommt die Ärztin nur zum Ende der Geburt dazu. Mhm. Wie geht es Ihnen denn jetzt in der Schwangerschaft? Sie sind ja jetzt auch dann umgezogen, das ist ja auch ganz schön viel. Ja, ja, das ist, ähm, ja, ich sage immer Danke, <lacht> Gott. <lacht> ähm, wir sagen Allah, <lacht> danke, mir ähm, geht es gut. Wichtig ist, dass ähm, alles gut läuft mhm. und gesund das Kind und ähm, ja, es ist sehr schwierig. Natürlich bin getrennt von meiner Stadt. Mhm. Meine Familie ist in Istanbul und ähm, jetzt ich bin ich allein. Mhm. Ja, mein Mann ist auch natürlich Unterstützung für mich, aber wir sind zusammengekommen, wir haben viel überlegt, aber war okay, war gut, er hat neue Arbeit. Mhm. Aber es ist sehr schwierig ja ja. ja, ja, Neu, alles neu und Sprache, Menschen. Ja, das verstehe <lacht> ich. Ja, es ist sehr viel. Ja. Mhm. Würden Sie mir einfach so mal erzählen, wie die Geburt für Sie war, die erste Geburt? Wie Sie die erlebt haben? Mhm. Vor drei Jahren, mhm. das war, ich weiß noch, ganz genau, mhm. das war, in, ähm, ich war zu Hause, mhm. das war ähm, so Nachmittag, mhm. ich war alleine erst und dann, ich habe, ja, es kam so wehen, wie wehen und ich dachte, jetzt kommt, kommt nicht, mhm. ich weiß nicht und <lacht> ähm, ich habe meine Mutter gerufen, sie war gleich nebenan. Und sie ist gekommen und meine Schwester ist gekommen und ja, und dann mein, ich habe ja, meinen Mann angerufen mhm. und irgendwie ich war viel so und dann kam, ähm, ich bin in die Klinik gefahren mit meiner Mutter und mhm. Schwester und ja, da meine Frauenärztin war auch natürlich da und ähm, wie war das, das war, ich habe so im Saal, mhm. Bett, <lacht> mein Bett und dann mhm. ähm, ich habe so etwas bekommen für, mhm. wie sagt man, einen so. Einlauf? Einlauf, mhm. ja, so. Lauf, mhm. dass sie einmal zur Toilette gegangen sind. Ja, <lacht> ich musste sehr nah in die Toilette gehen. <lacht> ja. Und ähm, das war auch in Zimmer. Mhm. Zimmer, also es gibt in der Türkei wirklich sehr, sehr gute Klinik. Mhm. Das war ja Privatklinik, ja. aber wir haben sehr gute Ärzte, Ärztinnen mhm. und alles sehr modern. Und, ähm, und ähm, ja, in diese, ähm, dort, ich habe noch äh, so PDA mhm. bekommen. Das war auch sehr gut, ich habe keine Schmerzen, ähm, wie ich schlafe, ein bisschen geschlafen und dann, ja, es hat ein bisschen gedauert. Ich habe so viel im Bett gelegen und dann später, ähm, ich habe so Tropfen mhm. bekommen und dann, ja, das war so. Ja, meine Mutter, Schwester war dann auch da und sie haben dann immer so, ja, komm, mach. Und <lacht> okay. Die Tropfen haben mehr Wehen gemacht? Ja, ja. Okay. genau. Und mhm. ähm, das war irgendwann, sie haben meine Beine mhm. so hoch. hochgelegt. So. Mhm. Ja, ich konnte auch gar nicht, als hier, nee, so. In so Beinhalter? Mhm. Ja, und dann, ähm, ja, dann kommt, ja. okay. Okay. Ich habe noch so ähm, Schnitt mhm. gemacht, äh, aber später so. Okay. Wie würden Sie jetzt sagen, wie war die Geburt für Sie? Gibt es etwas, das besonders gut oder vielleicht auch nicht so gut war? Ja, das war ähm, alles, war okay, okay. war gut. Äh, ja, immer natürlich sehr aufregend dabei. Mhm. Ähm, das war sehr gute Betreuung und das ist mir sehr wichtig auch jetzt und ja mir war auch sehr wichtig dass es ähm, natürliche Geburt ja. ist und weil in der Türkei viele mhm. Leute machen Kaiserschnitt und äh, ich wollte ganz natürlich und deswegen auch meine Frauenärzte, mhm. sie macht so Spezial ja, okay. natürlich mhm. und das war sehr gut mhm. schön das klingt das klingt gut. Schön, dass Sie das so machen konnten und umsetzen konnten, wie Sie das gerne wollten bei der ersten Geburt. Das klingt doch sehr gut. Mhm. Ähm, mich würde interessieren, wie war das ähm, vom, vom Ablauf her? Sie haben jetzt gerade erzählt, Sie waren erst zu Hause, als Sie die Wehen bekommen haben. Ähm, Gab es da irgendwas, das Ihnen geholfen hat, als Sie die Wehen bekommen haben zu Hause? Was Sie gemacht haben? Was geholfen hat? Ja, das war erstmal, ähm, erstmal liegen. Mhm dann ich war durcheinander <lacht> und ich bin gelaufen mhm. ein bisschen hin und her und ja, das war auch erstmal gut mhm. <lacht> aber dann ja ich habe man so bad mhm. gemacht in der ja. Badewanne und ähm, mein Mann nicht an dem Tag mhm. but, äh, <lacht> er hat so massiert massiert ja mhm. Sehr schön. Ja. Ja, und meine Mutter auch. Mhm. So. Ja, das hat geholfen. Sehr auch. schön, auch schön, dass Sie da so Unterstützung hatten. Das klingt doch gut. Ja. Ähm, und dann sind Sie in die Klinik gefahren. Und wie war das da? Wie ist es dann weitergegangen? Sie haben gesagt, Sie haben eine PDA gekriegt. Ja, ja. Wann ja. war das? Also waren Sie noch eine Weile in der Klinik oder und haben da auch noch zum Beispiel sich bewegt? Das war na, bewegt. Ich war gleich im Bett <lacht> und dann, ich habe, ähm, ja, das war ganz ähm, am Anfang, ja. Mhm. Okay. Ganz, hm. Und wie fanden Sie die PDA? Wie war das für Sie? Ja, das war gut. War gut. Ja, ja. ja. Ich habe ein bisschen keine Schmerzen mhm. ja. ja. Ist das etwas, das Sie sich auch für diese Geburt wünschen oder ja, möchten Sie das ja. anders machen? Das, also, das, ich denke, das ist normal. Vielleicht, okay. ja, ohne, aber geht ja, aber ich weiß nicht, das, das war gut. Okay, ja. super. Wir machen die PDA auch, wenn Sie das gerne möchten. Also wenn Sie eine PDA haben möchten, dann würden wir Ihnen die dann auch anbieten. Ähm, genau, beziehungsweise wenn Sie danach fragen. Ja, ja das wäre sehr gut. Okay. Ähm, ich hatte noch eine Frage, mhm. weil ähm, da ist eine Hebamme und mhm. ähm, Arzt oder Ärztin auch mhm. dabei. Nochmal. Genau, also es ist eine Hebamme dabei, die ist eine ihrer Ansprechpersonen auf jeden Fall. Die begleitet sie während der ganzen Geburt, beziehungsweise mhm. eben ähm, vielleicht auch noch in Unterstützung mit einer Hebamstudentin zum Beispiel. Das mhm. ist auch, ähm, auch etwas, das das häufig vorkommt, dass sie dann als Team da sind. Mhm. Und der Arzt oder die Ärztin kommen dazu, wenn sie oder wir das brauchen. Also wenn sie eine Frage an die Ärztin oder so etwas haben kann, die natürlich auch kommen. Ansonsten werden die von uns informiert ja. und kommen mhm. dann, wenn es irgendetwas gibt. Ich glaube so, wenn ich denke, meine mhm. erste Geburt in Situationen, keine Fragen. Mhm aber ich wünsche, dass ähm, jemand da ist, ja, für, ja, so, ähm, damit, ja, man denkt, nie, also so, <lacht> ja, jemand der, dass ich weiß, ähm, da ist, wenn irgendwas ist, jemand da und mhm. mir ist auch sehr, sehr wichtig, dass ein ähm, Frau mhm. ähm, bei Hebamme, ja, nochmal, mhm. aber bei äh, sie sagen Arzt Mhm. Ärztin, es wäre mir schon sehr wichtig, wenn auch ja. Ärztin okay. dabei wäre. Genau, also als Ansprechpartnerin ist auf jeden Fall die Hebamme da. Und genau dazu, dass Ärztinnen und Ärzte eben auch da sein können, also es auch sein kann, dass es ein Mann ist, das kommt vor. Die viele unserer Ärztinnen sind Frauen, aber es gibt eben auch ein paar männliche Ärzte. Garantieren kann man das natürlich immer nicht, wer im Dienst ist. Mhm. Ich kann aber auch da das aufschreiben, dass sie sich das wünschen, vor allen Dingen von Frauen betreut zu werden. Und falls ein Arzt im Dienst ist, kann man auch sich vor der Tür besprechen mit dem Arzt, dass der nicht unbedingt mit reinkommt, außer es gibt einen Notfall vielleicht. Ja, ja, natürlich. Okay. Ähm, Hauptsache ist äh, gute... Gute betreuung ja ja das verstehe ich ja. ja dann würde ich das einfach so mit aufschreiben ja ähm, okay gibt es irgendwas ähm, wenn wir noch mal zur geburt zurückkommen gibt es irgendwas was sie sich für die geburt noch wünschen was ich noch wissen sollte ich denke ja ich habe schon viel gesagt was so für mich gut wäre und ähm, dass ich auch ja, weiß, ähm, dass gute Versorgung ist. Mhm. Ähm, ich, jetzt sehr viel Information. Ja, das stimmt. Er, <lacht> mhm. ja. Ich, ja, ich muss erst mal ein bisschen denken. und so. Okay, super. Ja. Ähm, ich würde das mir noch aufschreiben, die Sachen, die wir besprochen haben. Vielleicht ja. fasse ich sie dafür auch noch einmal zusammen. Also, wir haben jetzt gesagt, dass ja leider die, ähm, die Frauenärzte nicht wie bei ihrer ersten Geburt die gleiche ist, sie auch in der Schwangerschaft betreut, aber dass ihnen auf jeden Fall wichtig ist, dass es Frauen sind. Das würde ich mit aufschreiben, ja. Wir haben auch zum Beispiel über die PDA gesprochen, ne? dass Sie die haben können, wenn Sie das möchten natürlich. Ähm, wenn Sie mögen, kann ich Ihnen auch so einen Aufklärungsbogen dafür mitgeben. Den gibt es auch auf Deutsch oder auf Türkisch. Ja, türkisch. Ja, Drücke ja, ich Ihnen den gleich ja. noch aus. Mhm. Ähm, ganz am Anfang hatten Sie gesagt, Sie würden eigentlich gern mit der Ärztin sprechen. Ist das was, was wir noch zusammen machen sollen? Oder wollen Sie lieber warten? Ja, jetzt, also heute für mich ist viel Information. Mhm. Dankeschön. Sehr gerne. Ähm, mit Ärztin jetzt, ich denke, ist gut. Wir okay. haben viel gesprochen. Super. Vielleicht ein anderer Mhm, so. Genau. Falls es sonst irgendwelche Fragen gibt oder Sie das Gefühl haben, Sie möchten das nochmal machen mit der sprechen, können Sie sich einfach jederzeit melden, okay? Ja. Okay. Super. Dann, ähm, genau, ist das auf jeden Fall ihrer <lacht> Und äh, ich würde Sie noch einmal wieder nach draußen begleiten, okay? Okay. Super.